Das ist mein Mitarbeiter Jens. Er ist gerade dabei, den richtigen Kandidaten für unser Trainee-Programm zu finden. Ihre Mitarbeiter kennen das lange Screening sicherlich auch. Heute kommen zehn Bewerber zum Assessment Center. Nur gut, dass Print Services für Success Factors den Prozess beschleunigt. Mit der App werden alle Dokumente eines Bewerbers zusammengeführt und Jens kann diese mit nur einem einzigen Klick in der richtigen Reihenfolge fürs Interview ausdrucken. Das spart ihm eine Menge Zeit. Ich bekomme schneller einen Überblick über die Kandidaten und unsere Bewerber freuen sich über einen reibungslosen Prozess. Packet, it, Printed, it, Go!